Guten Tag! In diesem Video möchte ich die Merklistenfunktion aus Museum Digital MovesDB vorstellen. Die Merkliste für Objekte muss zuerst einmal aktiviert werden. Bei mir ist sie gerade deaktiviert, deswegen sieht man sie nicht. Um sie zu aktivieren, zuerst einmal generell, klickt man oben auf den eigenen Benutzernamen und hier auf Merkliste. Damit erscheint in der, oben, in der Navigation oben rechts ein zusätzlicher Menüpunkt, nämlich ein Ursymbol, auf das man bei Objektseiten klicken kann. Finde ich mich zum Beispiel auf der Startseite, fehlt das Ursymbol, bei Objekt erscheint es, auf das ich klicken kann, um eine Seitenspalte mit der Merkliste zu öffnen. Links erscheint diese Seitenspalte. Diese, äh, in der Seitenspalte habe ich die Option, mir die verfügbaren Merklisten anzuzeigen. Man kann mehrere haben. My Watchlist wird automatisch eingefügt, falls es noch keine gibt und man das erste Mal die Merklistenfunktion aktiviert. Ich kann aber auch eine neue anlegen. Also wenn ich jetzt die Testmerkliste anlegen will, dann tue ich das und sage Abschicken. Hier kann ich also bei verfügbaren Merklisten die Testmerkliste auswählen. Ich habe noch kein Objekt hinzugefügt, also sehe ich hier Null Objekte. Um in meine neue Testmerkliste Objekte hinzuzufügen, kann ich entweder die Objektübersicht im Listenmodus an ansteuern und hier vorne auf das bei aktivierter Merkliste erscheinende Merklistensymbol klicken mit kleinem Plus, weil das Objekt noch nicht in der Merkliste ist. Hier wird ein Listensymbol mit einem Minus raus, weil das Objekt jetzt in der Merkliste ist. Mit dem Klick auf mehrere weitere Objekte werden auch diese der Merkliste hinzugefügt. Alternativ kann ich zu einem Objekt gehen und in der Seitenspalte, die jetzt nach rechts gerutscht ist, weil links ja schon die Merkliste ist, auf Objekt merken klicken. Auch damit wird es der Merkliste hinzugefügt. Habe ich jetzt meine Merkliste mit Objekten angereichert, dann kann ich direkt aus der Merkliste heraus in die Tabellenansicht der Objektsuchergebnisse gehen oder die Objekte der Merkliste suchen. Das ist wichtig, weil die Objektsuche der Schlüssel ist oder die Treffermenge einer Objektsuche der Schlüssel ist, um damit die Objekte zu exportieren, eben sie in einer Tabellenansicht anzeigen zu lassen oder die Objekte mit einer Stapelverarbeitung zu bearbeiten. Das heißt, wenn man alle Objekte der Merkliste äh, veröffentlichen will, dann klickt man auf die Objekte der Merkliste suchen, öffnet die Suchseite und kann zum Beispiel über Treffer Sichtbarkeit auf einen Schlag all die Objekte veröffentlichen. Hier. Zusätzlich kann man Merklisten Teilen. Dazu klickt man einfach den Button Teilen, Doppelpunkt, Testmerkliste, entsprechend stünde hier der eigene Name, der Name der eigenen Merkliste. Wenn man das tut, dann wird in einer Liste, die für das ganze Museum verfügbar ist, die Merkliste geteilt. So kann man Kollegen die eigenen Merklisten zukommen lassen und auch diese können ihrerseits Merklisten mit einem selbst teilen. Wenn man mehrere Versionen derselben Merkliste hat, also ich entferne zum Beispiel jetzt das Objekt Liest, mich, liest nicht mit der Inventarnummer 1755, habe ich nur noch sechs Objekte in der Merkliste, ich die Suche nochmal aktualisiere, dann fehlt es auch hier, und ich teile erneut, dann habe ich zwei Versionen chronologisch ist die obere, hier die neuere. Das heißt, wenn ich auf meine alte Version klicke, dann öffnet sich die Testmerkliste mit sieben Objekten und ich habe zweimal die Testmerkliste in meiner Übersicht. Unten die alte Version, oben die neue. Wenn ich hier bei den geteilten Merklisten auf die neuere gehe, dann bekomme ich die aktuelle. Das heißt, man kann immer wieder mit den Kollegen die Merklisten austauschen und die neueste mit demselben Namen benutzen, um die aktuellste Fassung der Merkliste zu bekommen. Unter dem Titel der Merkliste steht immer der Name des Benutzers, der sie geteilt hat. Alternativ kann ich das Teilen durchführen, indem ich die Merkliste speichere. Dazu wird eine JSON-Datei heruntergeladen, die dann beim Anlegen einer neuen Merkliste auch wieder eingepflegt werden kann. Ich habe jetzt mehrere Merklisten und habe verschiedene Fassungen meiner Testmerkliste. Die unterste ist die neueste. Das heißt, die alten Versionen kann ich auch löschen. Und dazu muss ich in der Übersicht der verfügbaren Merklisten hinter dem Namen auf das Löschen-Symbol klicken. Klicke ich wieder auf den Namen, komme ich zu meiner Merkliste zurück und habe sie auch beim Navigieren auf eine weitere Seite. Noch. Klicke ich auf die andere Merkliste, My Watchlist, die wir bisher nicht bearbeitet haben, sehe ich eben die und kann beim Navigieren immer diese Merkliste betrachten. Das war's zu dem Erklistenfunktion. Damit vielen Dank.